Willkommen zurück zu Pokémon Schill, wir sind hier in dieser, oh eine Falle, in dieser Höhle, in dieser Galamine. und wir haben einen Gala Flunschlick mal hier gefunden. Und in der letzten Folge hat sich unser Wolli entwickelt zu einem coolen Zwollock. Sehr hat mir das natürlich gefallen und wir wollen mal versuchen, dieses Flunschlick, dieses Gala Flunschlick zu fangen, weil warum nicht, ne? Was spricht dagegen? Und wie ich sofort merke bei der äh, Änderung zu Gala, es ist von den Farben her dunkler und es ist nicht komplett auf dem Boden, sondern es ist eine Falle geworden. Denn auf der Overworld war es ja einfach nur so ein ganz kleiner Pokéball, also sein Mund da. Aber wie man sieht, ist das eine Falle, weil das ist so eine Bärenfalle aufgebaut. Oh Gott, das hat wie Schaden gemacht, Mensch Zwollock, du bist echt nicht krass als Tank. Das müssen wir noch ändern. Ich will Zwollock als Tank machen. Hm, wie machen wir das? Aber zum einen sehe ich auch noch, dass es ähm, nicht komplett auf dem Boden liegt. Es hängt so hinten so wenig hoch. Das ist nichts schlechtes sowieso. Also. Mann nicht nur halt. Just wanted to point that out. Oh, was für ein Typ ist das? das? Ist aber nicht mehr Wasser, oder? War was überhaupt Faser vor? Ich glaube Wasser Elektro war es vorher, kann das sein? man merkt dass ich gen 5 nicht gespielt habe aquavelle überlebst du oder aua aquavelle überlebst jetzt aber oder dann halt nicht dann halt nicht kann ich jetzt halt leider auch nicht ändern naja nicht so wichtig denke ich mal Gut, äh, wir brauchen ein paar Heilungen, so. Wir haben keine heil items mehr so richtig. Das ist ein wenig belastet, Quasto, für mich, aber ist okay. Ich will jetzt nicht weinen. Hey, was geht? Mein Pokémon sollte total übermütig. Wir müssen mal kurz an dir Dampf ablassen. Wie, was mit nein? Aber okay, wir können gerne kämpfen. Martin? <lacht> Waggon. Äh, ja ist definitiv ein Waggon <lacht> Los Ziege Kämpf gegen Waggon <lacht> Lol. Ja, aber Waggon ist doch sicherlich Gestein und Gestein ist nicht sehr ansprechlich auf Wasser von daher und ich habe jetzt Lust Flecklorn demnächst mal zu entwickeln und mir endlich eine Meinung zu der letzten Entwicklung zu machen weil ich kenne sie ja noch nicht und ich bin aufregt und zugleich habe ich angst weil ich habe keine lust dass die letzte entwicklung von memion so ein pokémon ist was mir nicht gefällt weil dann bin ich traurig und ist alles am arsch nach dieser niederlage ist der übermut geflogen verflogen oder so egal ja sich auch so wenn zu viel energie in einem steckt ist man offen zu nichts zu gebrauchen Mit pokémon kämpfen wird man die überschüssige energie wieder los Mag sein, mag sein. Drei Finsterbälle. Nice, nice. Hier kann man noch mal angeln. Machen was, mal. Warum nicht? Warum nicht? Und was kriegen okay, wir im Kappador? Oh, hau ab, Kamia. Niemand mag dich. Ich mag dich nicht. Siehst dumm aus. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh, da macht's auch noch Schutzschild. Die nervigste und lächerlichste Attacke in ganz Pokémon. Ha, ich habe jetzt eine AP abgezogen. Lol, lol, lol, lol. Voll cool, oder? Du bist ja jetzt richtig krasser Junge auf dem Schulhof. Damn, ich dich jetzt, ich beneide dich jetzt voll Alter Kopfnuss. Geh Baden. Da <lacht> coole Animation. Aua, mach mal den Blödsinn hier. Geh mal wieder zurück, von wo du herkamst. Ich mag die Animation, das hat wirklich wirklich wieder so ein halt So Level up für Zwolak und für Houtini. Ganz ganz cool das Ding ja. Wie ist noch ein Flunschlick? Da es gerade noch mal gesehen. M -m -m -m -m -m -m -m. Man denkt immer, es ist so ein Mini-Kinder-Pokéball, aber dann. Nein! Es ist ein Pokémon! Äh, wir müssen jetzt erstmal schwächen. Aber ich habe keine Lust. Weil es wahrscheinlich eh zu lange dauert. Ich kann so kurz versuchen, aber. Irgendwie habe ich keine Lust. Weil es eh zu lange dauert. Äh. Aber Fleckleon wird sich bald entwickeln. Nach 8 Level-Ups, soweit ich weiß. Bin schon gehypt so, Aber diese Folge wird nicht passieren, deshalb rede ich nicht mehr drüber. Okay, passt, passt, passt, passt, perfekt, perfekt. Dann einfach ein Ball und dann passt alles. Okay, cool, oder? bist auch cool, ne? Nein? Ich dachte, Aua, Aua, Aua! Mensch, es tut weh, Mann. werden mit einem Fensterball. Die finde ich doch richtig cool. Hier in der dunklen Höhle, schon finster. Habe ich recht? Ja... Ich habe doch Ahnung, du. Ja, ja. ich dachte mir schon, der gefällt das mehr. Du bist ja auch so ein gala nicht so ein normales. Nicht bist so ein Normi. Fleck Level 29 und Toxie Level 22. Ich weiß gar nicht, warum ich Hox jetzt auf meinem Team habe. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Team haben will. Leider. müsste mal nachgucken demnächst, weiß es sich überhaupt entwickeln sollte. Hi, ich will gleich erst kämpfen. Können wir noch an? Oh, Leute, das ist da hinten. Wie cool. Schade, dass wir keinen Surfer im Moment haben. So, weil gibt's gibt Gr es ja Griffklaue. Verlängert die Dauer von Klammergriff wickel. Okay, ja, freu mich. Ich habe keine Lust mehr auf Arbeit, also lass uns kämpfen. Dann zeige ich dir mal meine Muskeln. Wie du willst. Steffi. Ein Kiesling wird da auch nicht helfen. Denn ich und mein lock sind richtig OP. Und bye bye, Kiesling. Bruchrüstung. Verteidigung sinkt, aber Initiative steigt. Ja. Nochmal Bruchrüstung. Finde ich gut. Passt mir eigentlich gut. Was setzt du ein? Katapult. Ja, wird nicht viel Schaden machen. Ne. mal ein Doppelkick. Krass, verdient. Ich bin trotzdem schneller. Haha. <lacht> <lacht> Armes kiesling Tja. Ist dann nun mal so. Und noch ein kiesling Ne, ein Praktibalk. Cool. Praktikant, nee, ein Praktikant. mit dem Ball. naja ja. ja. Es ist immer noch so seltsam, praktisch Bike ohne diese, ohne eine Pixelart zu sehen. Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe das in Sonne, Mond, XY, äh, Omega Rubin, einfach so viel nie gesehen, das Pokémon. Deshalb ist das gerade so. Ja, für mich. Ich weiß, ich habe es in Poképark gesehen, aber da kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, ob das überhaupt so aussah oder ob das ein ganz anderes Model war. Es war auf jeden Fall ein anderes Model, aber ich weiß nicht, ob es ganz anders war. Wissen Sie, ich mein? Na, egal, nicht wichtig. Also, Poképark 2, meine ich. Da gab es ja schwarzen Weiß-Pokémon. Nice, gewonnen. Juhu! Gut gemacht, Zwollock. Oh, für Pokémon-Kämpfe braucht man wohl andere Muskeln als auf der Baustelle. Tja. Das habe ich nur durch Zufall aufgeschnappt. Aber angeblich können selbst Pokémon der gleichen Art unterschiedlich stark sein. Okay, wie meinen sie das? Weiß ich nicht. Oh. Team Yel. Hey, hast du mal eine Minute? Du lebst doch an der Arena-Challenge teil, stimmt's? Im Momentometer, ein echter Arena-Challenger, das schreit nach einem Kampf. Wieder. Hey, was ist denn hier los, Maike? Ist das dein Fanclub? Du bist ja bald fast so beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mitten in einem tiefsinnigen Gespräch mit der da. Macht Platz für Hop, den zukünftigen Champ. Ja, warum will der jetzt auf einmal kämpfen? Oh, boah, guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Oh, Wenn er das nicht lustig genug war, können wir gerne kämpfen. Einem echten Trainer zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Lass uns zusammen kämpfen, Maike. Bist bereit? Ja. Unsere Empfehlung für die Räder Challenge stammt vom Champ ist persönlich. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müssen wir es euch eben zeigen dann macht mal schön auf. Wir zeigen euch, wie alles bei der Arena Challenge zugeht. Was tun diese Knilche sich einfach zusammen? Unser Plan war es doch hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Wir sind auch Challenger. Naja. Timer hat eh keine Ahnung, was sie labern. Ja, oh, Geradax. Ui. <lacht> Oh, es ist erst Level 22. Oh, es tut mir so leid. Top. Wir haben beide zwei Pokémon. Oder? Ich glaube schon. Ein Geradax hat er. Hm, cool. Also ein äh, Gala -Geradax. Nein! Wolli! Nein, Wolli! Oh, so nein! Ich finde, Pokémon hat eigentlich. Äh, hopp. Wow, Wolli, das war echt. Wow. Wow. Das war klar. Das war klasse, du. Sehr cool. So, du gehst immer weg, Gaunux. Einer weniger. Level up? Nein, noch nicht. Oh nein. Nein, auf mich, auf mich. Nein, Wolli! Cleopatra? Nee, Cleopatra. Nee, ich dachte mir schon. Kickerlo! Ja, Moin. Oh, hm. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal. Welchen Level sind die denn? Ah, Lass mal Kremit kämpfen, würde ich sagen. Hat er schon lange nicht mehr gekämpft, die arme Kremit. Die will sich auch mal entwickeln, aber er kann erst nach der, ich glaube, dritten. Weiß ich mich drin, nicht dran erinnert habe. Weiß es nicht gemacht. Aber Kremis ohne ihre Weiterentwicklung nicht ganz so geil. Leider. Aber das wird noch, das wird noch. Ah, das ist auch gar nichts hier. Da geht's jetzt erstmal auf die Nuss. Welches äh, Attac Attacke er denn? Ähm Macht das normal? Naja, das brauchen wir eben nicht. Ähm Machen wir mal was Gera zuerst. Weil? Äh Warum nicht? Das müsste eigentlich normal effektiv sein, soweit ich weiß. Bin ich dumm? Nein. Doch ja, aber in dieser Situation nicht, oder? Nice, gut gemacht, Kikalo. Ein Volltreffer war das. Epic. Aber Kikalo ist echt ein cooles Pokémon tatsächlich. Krimi und Zwollock level up. Und Evoi auch. Cool. Was bist du? Wer will besser lernen? Wer? Wer ist das jetzt? Ach, Evoi. Was ist das? Was Okay. Mm. Mm. Oh Cola Augen weg für Biss Nice 26 ja. so, kein Pokémon mehr und ich mache die bis kurz ist es sehr effektiv das war, das war jetzt voll der Zufall Lol. ja moin lass mich bitte zuerst angreifen ich werde endlich ja. Egal, gut gemacht, Kickerlo. So, was ist sein nächst, nächstes, nächstes man sein letztes? Tox Level 23, cool, cool, cool. Ein Pampam. -Pam. Und ich bin jetzt tot. Aua, aua. Armstoß, Ey, lass mal meinen Kickerlo in Ruhe, mein Bro. Ey, lass ihn mal in Ruhe, Bro. Ich küsse dich jetzt. Und strafe. Aua! an der Kurs? Ah. Ich will aufs andere Geschlecht. Ja, Arme. Jetzt können wir selbst einen Fanclub gebrauchen, der uns wieder aufbaut. Äh, vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich mich mit einer Töte erschreckt hätte. Nein. Selbst dann. Besser du ein Noob gewesen? Jetzt schenke ich das erst! Dieser Knitsch ist der kleine Bruder des Scherms. Hätte ich nur auch so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht Team ja so schnell keiner was vor. Ab durch die Mitte! Du bist einsame Spitze, Maike. Aber kein Wunder, bist du auch meine Rivalin. Aber von Karo fehlt immer noch jede Spur. Wo steckt dieser Typ los? Da hilft nichts, gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn ja tiefer in der Mine. Kann gut sein. Kann gut sein. Oh, oh. cool, cool, was wir hier finden. Guck mal her. Ich will es nur nicht ärger, Ich, ich will es gar nicht. Ich will zu so ärgern. <lacht> Sorry. Tschüss. Oh Gott, nein, ich wollte das nicht. Ein Bifora. Ich weiß, ich wollte das gar nicht. Lassen ich bin eben in Ruhe. Ich Wir werden auch erstmal unser Wasser-Pokémon nach vorne tun. Habe ich mich gerade einfach so random dazu entschieden. Ja, yeah. braucht nämlich noch sieben Level-ups für die Entwicklung. Nein, genau das wollte ich gerade nicht. Ich habe es erst im letzten Moment gesehen. Fliehen, bitte. Danke hier gibt es irgendwas, ja. Ein Säckchen Pudersand. Okay. Oh, ich wollte gar nicht. Nein, nein, ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich, ich, ich weiß, ich weiß nicht, ich wollte gar nicht. Hey, was geht? Hey, mit meiner Dampfkraft kann ich jeden Gegner davon pusten. Ist das so? Manfred. Mit deinem Rotomob aus der ersten Galamine. Äh, uh, passt noch alles? Okay, passt alles. Du bist ein Klacks für mich. Bam. Die die den Pflanzenschaden genommen haben, wie kommen die eigentlich hier ab dieser Stelle durch? Ich müsste ja irgendein Wasser-Pokémon jetzt getrainiert haben oder nicht? Oder Feuer-Pokémon, das auch. Also die die den Hip Hoplo genommen haben. <lacht> <Hip -Hoplo genommen. lacht> äh, Ohne nichts, krasser Junge. Da machen wir auch keine Angst, hier Schmeiß dich ab, tschüss. Kein Problem für die Queen wie mich. So, hau ab. Du hast ja auch ordentlich Dampf drauf. Tja, hast du wohl nicht, wa? Wir in gall haben der Dampf kommt einiges zu verdanken, weißt du. Erst mit der Erfindung der Dampflokomotive, nee Dampflokomotive, also hat sich nämlich das Eisenbahnnetz in der ganzen Region ausgebreitet wenn du es so sagst. TM49 Sandgrab. Leider haben wir kein sandiges Pokémon, Wo weiß ich das gerne, beibringen könnte. Äh, nein, nicht rein, oh Gott, war knapp, oh Gott, wir sind überall fallen. Nicht rein. Team Yell, ich bin euch ja dankbar dafür, dass ihr bei meinem Training zur Hand geht. Aber ein Waggon bei der Arbeit zu stören ist völlig inakzeptabel. Wir wollten es doch gar nicht stören. Wir sind riesige Fans von Waggons. Lass stecken, Alter. Nach dem Kampf gegen den Typ bin ich zu platt, um mich weiter mit ihm zu streiten. Lass uns eine Biege machen. Und da haben wir den Kabu. Wenn sie wirklich Fans von Waggons wären, hätten sie es nicht von der Arbeit abgehalten. Kabu, Mann, wie sie die zwei eben abgefertigt haben, war einfach genial. So stelle ich mir einen Feuerreinerleiter vor. Wie geht das? Ah, oh, ihr müsst Hopp und Malke sein. Die beiden Trainer, denen Delian eine Empfehlung geschrieben hat. Ich wollte die Zeit bis die ersten Challenger in meinem stadion auftauchen, sinnvoll nutzen und habe hier noch ein wenig trainiert. Hier, ist der, hier in der Gala Mine 2 gibt es viele Pokémon, die dem Typ Wasser angehören. Das ist der ideale Trainingsort für jemanden wie mich, der auf Feuer-Pokémon spezialisiert ist. Aber es wird langsam spät. Wenn er die Mine verlässt und geradeaus weitergeht, verlangt ihr nach. Gelangt ihr nach Engine City, quartiert euch dort im Hotel ein und ruht euch gut aus, damit ihr in Topform seid, wenn ihr gegen mich antretet. Du solltest auch langsam umkehren, Waggon. Komm, ich bring dich nach Hause. Kong. Morgen heiße ich euch ordentlich ein. Morgen? Ich will aber heute kämpfen. Mama! Mein Bruder hat mir erzählt, dass sich viele Trainer an Kabuli die Zähne ausbeißen und dann aus Frosty Arena Challenge hinschmeißen. Aber wir werden schon sehen, wer hier wem einheizt. Ja, das werden wir. Das werden wir. In der nächsten Folge. Aber die Folge ist noch nicht zu Ende. Aber erst in der nächsten Folge werden wir ihn besiegen oder antreten. So, also wir müssen erstmal im Hotel übernachten. Nach dieser Route. Das Vergangen von eben war bestimmt hier, um einen Pokéjob zu erledigen. Du weißt, was Pokéjobs sind, oder? Nee, was ist das? Puh, na gut. Dann muss wohl oder übel der zukünftige Champ ran und dir das erklären. In einem von Delions alten Notizheften stand das ungefähr so erklärt. Irgendwelche Filme oder Leute suchen nach Pokémon, die ihnen bei verschiedenen Arbeiten sogenannten Pokéjobs und in die Arme greifen. Die Ausschreibung findest du bei Rotomina in jedem beliebigen Pokémon-Center. Okay, wow. Okay, vor uns liegt Engine City. Mann, ich bin alleine. Und alle. Ich werde mich im Knospiel erstmal richtig schön aufs Ohr hauen. Schließlich steht morgen der feuerarena leiter Kabu auf dem Plan. Yep. Sieht so aus. Mogelbaum! Engine Orts ran. Ach, hier ist das! Oh! An diesem Ort können wir ein sehr, sehr besonderes Pokémon fangen, was ich unbedingt haben will. Nicht Mogelbaum. Aber dazu kommen wir noch, in dieser Folge. Ein neues Teammitglied eventuell. Oh mein Gott! Kawaii! Gailo. Aber was, das ist effektiv. Egal, versuchen wir es mal. Mm -mm. Es ist Boden, glaube ich. Oh, verdammt. Ist ja egal. Ich mache ja den Pokédex eh äh, zum einen offscreen und zum anderen eher größtenteils erst nachdem ich alles durch habe im Spiel. Dreimal Level-ups für alle. Oder halt von der ich ja alle, aber für viele. Äh, Kettwände. Ähm, ja, ist mir eigentlich egal. Tiefschlag mich einfach wegmachen. So. kiefer mit ihm. routini level -up und Cremie-Level-Up. Anziehung War war doch Duftwolke weg Okay Das ist aber Ich weiß nicht ob das selten ist oder ob ich es jetzt gleich finden werde Ich wollte keinen Noctu Ich liebe Noctu eigentlich Eigentlich ein richtig cooles Pokémon so aber Not today, two, not No, no, no. Not today. Und ich glaube nicht, dass sich mein Pokémon noch entwickeln würden. Vor dem Feuer-Arena-Leiter-Kabu. Ist aber nicht so schlimm. Wir hätten auch noch sechs Level-Ups gebraucht. Aber ich glaube, die kriege ich jetzt nicht mehr. Außer ich push mich jetzt voll mit ein paar Bonbons. Aber es ist nicht gleich lame. Mein Starter, der eh schon OP ist. Voll zum Müll. Ich weiß ja nicht. Smogon! Äh, Ach, Glibunkel, die gibt's auch hier! Jo, Glibunkel, was geht? Jo, was geht da Jo, alles gut, und bei dir? Ja, bei mir auch. Das freut mich. Hier, ich spuck dich mal kurz an, ne? Ja, kein Problem, Mann, ich spuck dich aber auch kurz an. Äh, nein, danke. Okay, tschö! Ich hab mich ausgelacht. <lacht> was? Kein Level Up? Was? Aber Smogon hat eine, weiter, hat eine gala weiterentwicklung das ist Gala Smogmog Oder wie wir es nennen. Gala-Dimmer-Smog. Wegen Timmerdome. Wegen seinem Hut. Der ist so groß wie der Timmerdome-Hut. Ja, Warum kill ich sie alle? Vielleicht, weil du Level 30 bist. Vielleicht ist nicht. Level Body Check. Oh, ja, ja bitte. Danke, Warte, endlich. Badababam. Weiß nicht, ich immer noch nicht, was mit Hoxel macht. Ich hoffe mal, ich finde das Pokémon, nach dem ich suche. Wo gibt es das denn? In welchen Gräsern? Drei Superbälle, cool, cool. Was gibt's es hier? Äh, Noctu? Na, schade. Ich dachte, ich bin dieses andere Pokémon reingerannt Und bin nicht etwa dieses Noctu. Mhm. haben wir überhaupt heute noch. Übernachten, Ich glaube, das war mal erst in der nächsten Folge, weil ich mich gerade nicht zu sehr umgucke, weil ich jetzt eine Pokémon suche eigentlich. Oh, warum dauert das jetzt so lange? Nee, sorry, man. kein Lust. Was ist denn das für ein Pokémon? Äh, Kiesling? Warum gibt es denn Kiesling? <lacht> naja, ist zwar nicht das, was ich gesucht habe, aber hey, kostenlose Erfahrungspunkte. Warum nicht? Nimm ich gerne an mich. Und das ist er tot. Was? Ach, Robustheit. Ja. Aber es ist dafür verwirrt und greift sich selbst an. habe ich recht? Hätte ich wohl gern. Aua, das hat wir getan. Dafür gibt es einen Klapser Ein Blöder Stein, ich mach dich kaputt. Und der Stein geht bahn e Level 26. Cool, cool. Okay, jetzt wir jetzt aber wirklich nach dem Pokémon, nach dem ich suche. Eigentlich ich ein Trainer. Dann lass immer den Trainer machen, würde ich sagen. Grüß dich, junger Trainer. Wärst du wohl so nett, dich mit mir im Kampf zu messen? Wenn du unbedingt drauf bestehst, ne? Oder ich gucke erst in der nächsten Folge nach. Nach dem Pokémon, damit ich euch nicht langweile. Machen wir nur noch diesen Kampf. Und dann gehen wir jetzt in. Egal so Mama's, ja. Das können wir auch eigentlich nach der Arena machen, weil ist eh jetzt nichts, was man jetzt für der Arena unbedingt braucht. Aber egal. Wally ist kaputt. Wir kriegen Erfahrungsges Und sie hat noch ein Flitiamo. Was? Ach so. Oh, die hab ich habe ich ganz vergessen, Freund das... Nein, keine Konvulsion. Aua. Kehrtwende. Zack. Und wer darf kämpfen? Oh. Äh. Routini darf kämpfen. Würde ich sagen. <lacht> oh je, ich darf kämpfen. Yeah. Voll cool. Grasmixer darfst du einsetzen, wenn du Bock hast auch nur wenn du bock hast ich hab bock ich hab bock cool oh, war ja klar dass ich mal wieder ein pokémon rein tue, was nicht sehr effektiv ist mensch sorry dass ich die ganzen dinger nicht weiß Mann, ich bin auch blöd sorry ah, tu ich halt Zwoller rein Mensch, aber ich bin froh mit meinem Zwoller, tatsächlich ich habe es mir schlimmer vorgestellt um ehrlich zu sein aber so ist gut. Boah, Mensch, jetzt lass es mal. Aua, es tut weh. Äh, warum? Was ist los mit mir? Wa was ist Was ist los mit mir, Leute? Was? Oh, Mann. Oh, jetzt verschwende ich den Rest der Folge. Oh, Mann. Ich bin blöd. Sorry. Aber wir haben sie besiegt. Die Trainer. Und kriegen durch Bodycheck leider auch und wenig Schaden. Ach, weh mir. Wer hätte denn auch ahnen können, dass du dich im Kampf so geschickt anstellst? Sieht man doch. Ich kann es kaum erwarten, mit zu verfolgen, was du in Zukunft noch alles erreichen wirst. Meine Unterstützung ist dir sicher. Oh, cool. Oh, wie cool. Ein mollung Das ist cooles Pokémon. Das ist echt cool. Oh, ich bin aber Wasser. Wird es eh sofort killen. Was hab ich gemacht? Also, äh, dann wird nichts. Egal, ein paar Erfahrungspunkte sind auch cool. Alles <lacht> Typ Feuer. Ja. Und dachte ich es mir. Okay, egal, nicht ganz so schlimm. So, einmal gucke ich noch ganz kurz rüber, ob ich es nicht vielleicht doch finde. Hui, hui. Vielleicht finde ich es ja doch mal raus hier also ich meine jetzt nicht du noch du nicht du ob du ein das egal ich guck aufs gehen mal ja okay So sind wir hier direkt in der stadt oh, nein noch ein trainerkampf hey du ja du na los stelle dich dem kräftemessen mit einem polizisten war, war, oh ist der langweilig nach Arbeit oder was? Arthur? Ein Fucano. Wie das so rausholt, erstmal so wie, wie so eine Pistole. <lacht> cool, echt richtig cool. Die Liebe zu das hat echt cool. Ja, und wir wissen uns alle, ähm, Polizisten haben immer ein Fukano. Zumindest war das traditionell in Gen 4. Jo. Fleck Level 31, vielleicht habe ich hier noch irgendwie Hoffnung. Du hast gute Pokémon dabei und dein sie kann sich auch sehen lassen. Dankeschön. Ich wollte prüfen, ob du auf deiner Reise zurechtkommen kannst. Du hast bestanden. Danke. Schätze ich. Okay. Und hier ist dann die Brücke zu. Ein paar Fehler natürlich. Aber auch... Ja, nimm, nimm sie doch. <lacht> Die Feder. Ja. Auch zu. Yeah, hier. Ah, hier. Okay. Cool. Dann werden wir in der nächsten Folge hier weitermachen in Pokémon. Schild, wenn es euch gefallen hat, ist gerne eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.